Hey, oh, Zappa. Und hallo und herzlich willkommen neuer Zuschauer. bei Hot, Hot Wheels Destroyer Part 5 Car Showroom und hier haben wir unser Lieblingsposter mit den ganzen Karten von den Hot Wheels Mystery Packs, die wir zerstören wollen. Im letzten Video bei Hot Wheels Destroyer Part 4 Destruction haben wir drei weitere Cars von diesem Poster zerstört und die kreuzen wir jetzt mal weg, damit wir wissen, dass die destroyed sind. Let's go. Im letzten Video haben wir also destroyed einmal diesen Bone Shaker, wunderschönes Auto. Destroyed. Dieses wundervolle 55er Chevy. Destroyed. Und wir haben destroyed den Rewided. Den Rewided haben wir zerstört. Auch ein Kreuz. Zack. Tja, jetzt fehlen nur noch zwei Autos. Und zwar einmal der Dieselboy und das andere wäre der Farodox. Fa Farodox oder whatever it's called. Tja. Und wie ich ja das letzte Video schon verraten habe, ich habe eine Technik, wie ich die Fahrzeuge in den Packs erkennen kann, ja, also ich taste die Packs ab, um zu wissen, was für ein Auto da drin ist, um nicht nochmal ein Doppelpack zu ziehen oder nicht nochmal ein Fahrzeug daraus doppelt zu ziehen. So. Das Video wird aber wieder viel zu lang. Beziehungsweise wäre in diesem Fall viel zu kurz, nur zwei Autos zu öffnen. Und im letzten Teil haben wir ja gesehen, ich habe auch gesehen, ein falsches Pack hier. Und zwar das Pack von The First Edition, der Mystery Packs. Und das werden wir mit öffnen, damit wir wieder drei Fahrzeuge haben zum Zerstören. Ja. Und auch hier wieder ist der Part 5, Car Showroom. Und der zweite Teil, der am gleichen Tag jetzt hier hochgeladen wird, ist der... Part 5 Destruction wo wir die Fahrzeuge zerstören jetzt fangen wir aber an die Packs zu öffnen und zu gucken was wir Schönes haben First Hot Wheels Mystery Pack in diesem Video Lass es uns öffnen und schauen was drin ist yeah. Let's have a look Oh! Oh! Oh! Es will nicht da bleiben Es weiß wohl um sein Schicksal und das ist es. Was haben wir hier? Wir haben den Diesel Boy. Uh, sieht jetzt irgendwie speziell aus. Ich würde sagen, gucken wir uns das mal genau an. Und hier haben wir den Diesel Boy. Wow. Also vom Motor her auf jeden Fall voller Power. Was haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein V10-Motor! Das Ding hat, boah, <lacht> sieht auf jeden Fall sehr speziell aus, auch hier mit dem, ja, mit dem Dach als Glas, voll verglastes Cockpit quasi. Sehr speziell, sehr speziell. Auch hier weiß-grün. Ja, das Design ist ein bisschen speziell. Es ist irgendwie ausgerichtet total auf den Motor auf den V10. Ähm, hier haben wir ein bisschen grün an der Seite und wenn man das jetzt hier mal von vorne anguckt, aufgemalte Scheinwerfer, dann als Design grün, gelb, hellgrün, ja, ich weiß nicht, soll es jetzt irgendwie eine Pflanze darstellen oder Blätter, bin mir da jetzt nicht ganz sicher, können auch Palmwedel sein, ja und äh, hinten, hinten haben wir nochmal genau die gleichen Palmenwedel, dann haben wir nochmal zwei Doppelscheiben als Heckscheiben und eine 8 hinten auf dem Heck. Ansonsten leider keine große auf Auspuffrohre, wo man sagen kann, ja Bruder, das ist doch eigentlich ein V10 hier, der muss doch richtige Auspuffrohre haben, dass die Power auch hinten raus kann irgendwo, aber scheinbar nicht. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall mal gelbe Felgen und ganz dünne Reifen und hinten die Räder sind auch noch mal ein bisschen größer als die Vorne. Tja, ein sehr spezielles Design muss man sagen oh, guck mal hier hinten ist auch noch mal ein Logo von Hot Wheels aber kaum zu erkennen Tja, ich muss sagen für mich einer der hässlichsten Hot Wheels aus den Mystery Packs, was meinst du? Schon hässlich, oder? Also mir gefällt er nicht. Und hier haben wir das letzte Hot Wheels Mystery Pack aus der zweiten Edition. Unser zweites Fahrzeug in diesem Video. Lass uns reinschauen. Yay! Yeah. <lacht> Na komm her. Pam. Das kann ja jetzt eigentlich nur noch ein Fahrzeug sein. Ich hoffe, ich habe richtig ertastet. Ich guck, ich guck. Jo. Gucken. Und oh, ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Hat man vielleicht meinen Blick gesehen? Ich dachte gerade, oh my goodness, that's the wrong car. But yes, it is the right car. Wie wird es genannt? Der Name des Fahrzeugs ist, ah, das war der Farodox. Farodox, Farodox, Farodox ist am Start. Und ich muss sagen, das sieht sehr speziell aus. Wir gucken unbedingt jetzt hier genauer drauf. Und da haben wir den Farodox. Das ist echt irgendwie speziell geil, oder? Guck mal diese Karre an hier. Also auf jeden Fall mir mal einen roten Lack. Dann haben wir ein Design drauf. So eine Maske. Ist das eine Maske? Ich glaube, das ist so eine Maske. Ne? Guck mal. So eine Maske in Schwarz und... Ja, ein Hellblau, es glitzert ein bisschen. Das Hellblau vor allem hat ein cooles Design, das Auto finde ich. Und hier von der Seite, Aha. die Nummer 11, die Nummer 11 auf jeden Fall. Ganz spezielles äh, Glas hier, Verglasung des Cockpits, so geriffelt, ganz gefährlich. Und vor allem, wenn man es jetzt hier umdrehen. Schaut euch mal diesen Heckantrieb an. Ja, hey, was ist das denn? Da ist ja gar kein Schutz. Und riesen Räder. Wunderschönes hellblau, glänzendes hellblau aus den Felgen. Das sieht schön aus. Und auch vorne, in den Vorderrädern haben wir dieses glänzende hellblau. Beautiful. What a beauty. Und vorne haben wir hier so ein ja eine, eine blaue Pyramide, Pyramide als Lufteinlass. Wir sehen jetzt überhaupt nicht, was für ein Auto es ist. Es könnte vielleicht ein E-Auto sein, ein E-Fahrzeug. Es sieht jetzt weder Auspuffrohre noch ein Motor. Ja und hinten dieser Antrieb sieht so aus, als könnte es ein Elektrofahrzeug sein. Was auch sehr schön ist, ist die Unterseite. Ja. Was auch sehr schön ist, ist hier die Unterseite, haben wir sie hier bei den anderen Fahrzeugen gar nicht angeguckt, aber hey, dieses Blau ist magic. Schönes Auto, schönes Auto, der Faro Alright, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Hot Wheels Mystery Pack aus diesem Video. einem speziellen Mystery Pack, denn ein Mystery Pack aus der First Edition. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Fahrzeug darin aussieht und welche Fahrzeuge es da drin geben kann. Lass es uns öffnen. Ah, it's open. have a look. Willst du zuerst reingucken? Guck mal. Siehst du was? Und? Gut. Oh. Okay. Es sieht aus wie ein Formel 1 Fahrzeug oder so. Okay. Hm. Tja, bin ich so begeistert, muss ich sagen. Bin ich so begeistert. Aber schauen wir mal, wie es heißt. Wie heißt es? Sag's mir. Ich sehe es nicht. Okay, ich guck's selber. Es heißt F1 Razer, also tatsächlich Formel 1 Fahrzeug. Okay, speziell. Und da haben wir auch wieder einen Postop in den ich sehr gespannt. Was, was gibt es da für Fahrzeuge, sag mal? Welche Möglichkeiten haben wir da? Haben wir das hässlichste erwischt? Oder gibt es auch noch andere hässliche? Komm, lass mal kurz schauen. So, ich hoffe du kannst sehen. Es glänzt ein bisschen, ne? Aber ja, ich glaube, man sieht es ganz gut. Ähm, dann haben wir einen Mustang, ein Acura, ein Ford, ein Ford Mustang GT, Concept Car, ein Match Speeder. Oh, der MatchSpeeder sieht sehr gut aus. Das ist das Fahrzeug, das wir gezogen haben. Ähm, 24 ORs, ein Trifter ein Monte Razer ein Track Ripper der gefällt mir auch ganz gut der Drift Rod, sieht auch nicht schlecht aus und dann ein Futurisma Futurismo also ich würde mal sagen, wir haben tatsächlich das, eine der hässlichsten Fahrzeuge aus dem Mystery Packs gefreut hätte mich auf jeden Fall Machspeeder gefreut hätte mich äh, Track Ripper auch oh, guck mal hier, der Moto Racer, das sieht auch nicht schlecht aus unbedingt. Ha? Tja, aber wir haben eben den F1 Racer. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal den F1 Racer genauer an. Und da ist er, der F1 Racer. Ist er scharf, sag mal? Ich hoffe, der ist überall schön scharf, ja? So, was haben wir hier? Eine gelbe Lackierung und grün ist auch mit drin. Und dann hier ein Grau. I don't know what it is, man. Something really special. Es ist auf jeden Fall extrem flach. ja Also ein richtig flaches Fahrzeug. Aber das muss es wohl auch eins, muss es ja wohl auch sein, wenn es ein F1 Racer ist. Die sind ja alle so schmal. Dann haben wir hier, gucken wir mal hier oben drauf, was haben wir hier oben hier? Guck mal da haben wir einmal eine 6 eine blaue 6 auf einem weißen Kreis Orangenelemente dann haben wir hier das Hot Wheels Logo auf beiden Seiten was steht denn da hinten dran? Schein, glaube ich dann haben wir hier irgendwas ganz Spezielles I don't know what it means und was haben wir hier? Ryan? Ryan? Ryan? Ryan? I don't know ich kann es jetzt nicht hundertprozentig lesen ist zu klein für mich Wahrscheinlich kann man das im Video dann später besser erkennen und da haben wir noch mal einen Ray. Ein Ray. Ja, also und die Felgen, die passen irgendwie nicht so, so ein Roségold glänzende Felgen. Also, ja, ich muss sagen, protestlich eigentlich. Also das gefällt mir gar nicht, das Auto. Ne? Hier Heck, Spoiler, und also einen mittleren Spoiler. Na gut, das war jetzt also der F1 Razer. Alright, Gizzo. und neue Zuschauer, was soll ich sagen? Das war jetzt wohl. Die Folge mit den komischsten Fahrzeugen und definitiv nicht mit den schönsten Fahrzeugen. Also der Farodox, der Farodox muss ich sagen, sieht speziell aus, hat was, vor allem diese hellblauen Highlights, aber die anderen zwei Fahrzeuge, die sind mir eine Freude die zu destroyen, ja? Also die triggern mich so wie die aussehen, richtig. Du weißt, was ich meine, ne? So also, richtig gar nicht gut. Ja? Ja, die werden wir auch wieder zerstören im zweiten Teil, also im Part 5 Destruction. Wieder werden wir beim guten Dom in der Werkstatt sein, denn da macht es irgendwie am meisten Spaß, zu zwei zuzuschlagen und Fahrzeuge zu destroyen. Ja, normalerweise müsste ich jetzt die, ähm, die Folge bzw. das Format die Hot Wheels Destroyer nennen und nicht nur der Hot Wheels Destroyer bzw. Hot Wheels Destroyers. Statt Horse Destroyer. Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, was wir anwenden werden, was wir tun werden, ich habe noch keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir lassen uns überraschen. Guck auf jeden Fall in den zweiten Teil rein, der jetzt schon online ist. Ja, wenn du mit diesem Video angefangen hast, guck jetzt auf Teil 2 und schau dir an, wie wir die Fahrzeuge richtig hart dran nehmen. Yay! Yeah. <lacht> Also, bleibt nur eins zu sagen, das war's von diesem Video. Adio, dein Dio, yeah, yeah. Und du weißt Bescheid, nichts anbrennen lassen. Außer vielleicht dein Hot Wheels. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.